Früher war das ein Gewerbe, das eigentlich Schweiß, Staub und ja, harte Arbeit nur bedeutete, aber natürlich auch viel Geld. Die Arbeit war, äh, war ziemlich hart. Ein 14-15 Stunden Tag im Sommer, der war ganz normal. Die äh, Entlohnung war auch nicht so dolle. Also ich weiß, dass es um 1953 1,50 pro Stunde gab. Ich habe erlebt, wie hart die Menschen arbeiten mussten, ich habe erlebt, wie auf den Fließbändern die Steine aus dem Rüttler herauskamen und dann mit dem eisernen Mann, so hieß das Gerät, rübergezogen werden mussten und habe erlebt, wie sehr die Menschen unter dieser harten Arbeit auch gelitten haben und wie verbraucht die Männer waren, wenn sie ein, in ein bestimmtes Alter gekommen sind, ich sage jetzt mal in meinem Alter mit 50 Jahren, da sah man ihnen an, wie hart sie gearbeitet haben. Also man wusste, es ist ein Knochenjob. Und diese harten Bedingungen waren oft auch nur zu ertragen, indem äh, Stöffchen von der Mosel geholt wurde. Und da gibt es also eine Anekdote, die gebe ich nur wieder, ich behaupte das nicht, äh, dass ein Bimser, wenn er hier geschafft hat, am Tag einen Liter Trester trank. Ein kleines Zubrot, das haben sich unsere Männer verdient, in Lohrsdorf, an der Erde hatten von eine Quarzgrube, die gingen Ströppe, Ströppe, das ist Schlingenstellen stellen, Hasen fangen. Und da waren sie ganz stolz, wenn sie am Abend so zwei, drei Kaninchen dann noch mit nach Hause nehmen konnten, wenn es der Yachtaufseher, der nicht gesehen hat. Und es gibt hier eben auch Geschichten und äh, ich kenne Mitarbeiter aus Italien, die wurden regelrecht rekrutiert. Hier sind Geschäftsführer und Familien nach Italien gefahren und haben dort in Süditalien, wo sie wussten, Menschen können mit Steinen auch dieser Art umgehen, haben den Bürgermeister angesprochen und dann wurde regelrecht in einer Ortsversammlung junge Männer vom Bürgermeister bestimmt, die nach Deutschland Sollten, um im BIMS zu arbeiten. Und das sind heute teilweise schon die zweite Generation. Den Italienern äh, kam natürlich auch ein Ruf, lief denen voraus. Und viele wohnten erstmal auf Werksgelände, äh, in speziellen Häusern wurden die untergebracht. Und da gab es dann Feten und Feste. Und es gab auch Reibereien wegen Frauen, weil die Italiener sehr charmant waren. Und ich meine, vielleicht haben die Eifelfrauen auch. Das genossen. Aber es gab da wirklich auch Kämpfe, so also Kleinkrieg eben, der hier stattfand.